Zielsetzung heute mit Michael Fried, bester Coach ever für deine Zielsetzung, für meine Zielsetzung, für unsere Zielsetzung, für Zielsetzung. Und da sind wir dann auch schon. Michael und ich haben uns für heute verabredet, um das Thema Zielsetzung zu besprechen. Michael ist langjähriger Coach. Und dies ist ein Teilbereich seiner Arbeit, den er professionell darstellt. Er wird einiges uns jetzt erzählen und ja, mit verschiedenen Fragen gehen wir der Sache einfach mal so ein bisschen auf den Grund. So, als ich überhaupt noch nie etwas von diesem Thema gehört habe. Also ein wunderschönes Hallo, lieber Michael. Ich freue mich, dass das alles geklappt hat heute. Und ja, wir hatten ja beim letzten Mal eine kleine technische Panne, sage ich mal. Aber die haben wir dann doch gut gelöst. Ich hoffe, heute klappt das mit dem Internet. Ja, also, hallo Michael. Ja, hallo Patrick. Zunächst mal ganz herzlichen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, hier bei dir aufzutreten und äh, das Thema Zielsetzung, dass wir das besprechen. Weil das ist ein ganz wichtiges, T Z äh, wichtiges Thema. Und ich stelle meinem Coaching immer wieder fest, wenn ich die, die Menschen nach ihren Zielen frage, dass sie eigentlich das gar nicht genau wissen. Die haben es also so grob im Kopf, aber genau machen, machen das relativ wenige. Und da bin ich immer wieder erstaunt, weil ich habe mit Zielen angefangen und vor vielen Jahrzehnten habe ich mal eine Auswertung oder eine Studie aus USA, ist mir in die Hände gekommen und da haben sie zwei Studienjahrgänge verglichen. Und die eine Hälfte hat ihre Ziele schriftlich formuliert und die andere Hälfte nicht glaube ich, zehn Jahre später haben sie dann die gleichen Menschen nochmal befragt. Und da kam ganz klar und eindeutig raus, dass die Menschen, die es gewohnt waren, ihre Ziele zu fixieren, aufzuschreiben, dass die deutlich erfolgreicher waren. Die, hatten, die verdienten mehr, hatten bessere Jobs, also sich regelmäßig mit Zielen zu befassen, macht Sinn. Von der Studie habe ich sogar auch gehört, das war an der Universität, oder? Genau, das war eine Uni, ja. Ja, genau. da hat man in der Uni diese Fragen gestellt, äh, was möchtet ihr in eurem Leben erreichen? Und Richtig. die eine Gruppe war ja, mit Abstand weiter als die andere Gruppe ohne Zielsetzung. Ja. war Und stark, äh, ja, das notiere ich mir mal. Das ist vielleicht, kann man sich vielleicht auch mal anschauen. Gut, die ist zwar schon sehr alt, aber letztendlich, ich glaube, das Ergebnis wäre heute genau dasselbe. Und, äh, ich merke auch gerade für junge Menschen, wenn die dann anfangen, mal sich hinzusetzen und überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Weil letztendlich beginnen sie da den Kompass für ihr Leben, den, sie, den man eigentlich auch braucht, den beginnen sie zu justieren. Und dann, man sollte sich zumindest mal Gedanken machen, was will ich denn eigentlich im Leben erreichen? Weil wir sind ja aus irgendeinem Grund auf diesem Planeten. Wir sollten den Planeten nicht, lau, nicht verlassen, dass wir irgendwo ein paar Spuren aufgewirbelt haben, sondern eigentlich hat ja jeder innerlich den Wunsch, dass er Spuren hinterlässt, dass er, seine, dass er auch etwas bewirkt, dass es sinnvoll war, dass er gelebt hat. Ja. Ja, das ist wohl wahr. Und wenn du jetzt sagst, ja, junge Menschen, Sollten, oder ja, ja warum, warum sag ich es nicht, sollten sich Ziele setzen, also nicht so ins Blaue hineinleben, Tage verstreichen lassen und am besten noch die ganze Zeit nur von Konsolen hängen. Ähm, ja, absolut absolut richtig. Ab, ab welchem Alter, denkst du, ist es, ist es sinnig, sich mit dem Thema da zu beschäftigen? Ziele. Ich meine, ein, ein junger Mensch entwickelt sich ja auch und was er jetzt als, als Ziel oder als erstrebenswert sieht oder wo er, wofür er brennt oder sowas, das kann sich natürlich auch immer, immer wieder ändern, weil ja, das ist das ein Mensch sich ja in seiner Persönlichkeit noch viel stärker weiterentwickelt, automatisch weiterentwickelt, wie jetzt ein Erwachsener. Aber ich habe eine Zeit lang äh, sehr oft äh, Biografien von erfolgreichen Menschen, gelesen. Da ist mir zum Beispiel eingefallen von dem Koka, der war mal, das ist zwar schon 20 Jahre her, Chef von Kreisler, war ein sehr extrem bekannter Manager. Und er hat gesagt, was ihn ganz wesentlich geprägt hat, dass seine Mutter ihm schon von Kindesbein an klar gemacht hat, das was du erreichen willst, das kannst du erreichen. Und ich glaube an dich. Das heißt, er hat gelernt, an sich zu glauben. Und wenn ich jetzt meine Enkel angucke, die sind zwischen drei und zwölf Jahren. Die haben eigentlich schon klare Vorstellungen, in welche Richtung sie gehen wollen. Natürlich ändert sich das im Laufe der Zeit. Aber letztendlich, je früher sie anfangen, sich damit zu befassen, und was ich ganz, ganz wichtig finde in der Erziehung, dass man den jungen Menschen, auch den Kindern, dass man sie erstmal akzeptiert als solche, als Menschen, als Gleichwertige akzeptiert. Und ihnen einfach den Freiraum gibt, dass sie das, was sie denken, was sie werden wollen, dass sie das einfach auch umsetzen dürfen. Heißt, nicht klein halten das Kind. Genau. Zeigen das, nicht ständig zeigen, ich bin, der, ich bin hier der Erwachsene und dein Erziehungsberechtigter, ja. äh, sondern ich gebe dir den Raum, den du brauchst, um deine Persönlichkeit zu entwickeln genau, genau. Finden, ja. ja unterstützen in den Entscheidungen die das Kind der Jugendliche trifft richtig wenn, wenn man selbst denkt oh oh Gott es ist ja nicht, nicht einfach mal lassen und einfach machen lassen genau und letztendlich die Ergebnisse die Menschen überraschen uns immer wieder egal in welchem Alter und äh, Jetzt hier, ich le lebe in einem Dorf, das sind meine beiden, zwei von meinen, meinen Enkeln. Und der Jüngste, der ist jetzt zehn, der hier lebt, der ist zehn Jahre alt. Der hat jetzt, einen, und der wird so erzogen von seinen Eltern. Und in seinem Zeugnis stand drin, er ist extrem empathisch. Er ist in der Lage, sehr hervorragend zu kommunizieren. Also, die Lehrerin hat sich vor Lob überschlagen über den, den jungen Menschen. Und, und der sagt auch ganz klar, mit zehn Jahren, nee, das will ich so nicht. Und der sagt auch Erwachsenen, wenn, wenn sie praktisch ihm zu nahe kommen, oder wenn er sagt, nee, da ist eine Grenze, dann hat er gelernt, diese zu setzen und hält das auch ein. Und er wird von allen, auch so einen Klassenkameraden, akzeptiert, da gibt es kein, zumindest mal wissen wir es, da gibt es kein Mobbing oder solche Dinge. Und so erziehen wir starke Menschen. Mhm. Und das geht immer, immer weiter. Und wir müssen, jeder Mensch sollte so viel Selbstbewusstsein haben und Selbstvertrauen, dass er sein Leben auf die Reihe kriegt. Denn ich sage immer, jeder Mensch ist besonders. Jedes meiner Coaching ist unterschiedlich, weil jeder Mensch ein besonderer, eigener Mensch ist. Und das ist gut so. Also, ich war ungefähr 15 Jahre, 15 bis 20 Jahre im Vertrieb. Ich habe viel in asiatischen. Ich war im Mittleren Osten, in anderen Kulturen unterwegs. Und ich habe eines gelernt. Beurteile nie Menschen aus deiner eigenen Warte aus. Nimm dich zurück und schau, versuch von außen drauf zu schauen. Natürlich haben wir alle Vorurteile. Aber versuch die zurückzustellen. Und dann wirst du erleben, dass Menschen ganz anders sind, als du sie im ersten Schritt wahrnimmst. Also ich war war längere Zeit aktiv in einem Verein, da hatten, die haben sich um, um junge Menschen gekümmert. Und da waren viele Freiwillige dabei und da kam einer an, das war ein totaler Punk. Das ist 20 Jahre her. Der hatte diese Ohrringe, damals war das nicht so üblich. Und viele haben gesagt, doch Gott im Himmel, was ist das für einer? Im Nachhinein habe ich gemerkt, dieser Mensch, auf den konntest du sich hundertprozentig verlassen, der ist von allen geschätzt worden. Und der hat da, wo es, wenn man praktisch Aktionen gemacht hat, wenn es zu arbeiten gab, war er immer da. Und so ist mir ein paar Mal passiert, bewerte die, die Menschen nicht von außen, sondern schau, wie sie auftreten. Ja, natürlich. Solche ja. Menschen, die, die sicher auftreten, die haben auch klare Ziele in ihrem Leben. Ja, sie haben auf jeden Fall keine Scheu davor, so zu sein, wie sie sind. Das genau. ist auch erst einmal, ich finde es immer als, als Grundvoraussetzung, dass man. Sich so geben kann, wie man ist, und auch den Mut dazu eben hat. Ja. Also auch wenn andere sagen, okay, das eine oder andere, was man da jetzt quasselt, ist jetzt nicht ja. unbedingt äh, die allgemeine Meinung oder so. Äh, aber es ist ja doch trotzdem für einen selbst wichtig, den Mut zu haben, so zu sein, wie man eben ist und das auch nach außen eben darstellt und nicht, das hatte ich mir auch gerade aufgeschrieben, äh, nicht erstmal eine Fassade hat. Richtig. Weil wir haben die so viele Fassaden und sag mal, im Coaching, da lernt man die Fassaden wegzunehmen. Und es gibt so einen Spruch, ich weiß gar nicht, wer der herkommt, der, der sagt: Versuche nie, wie die anderen zu sein, weil von den anderen gibt es 8 Milliarden oder noch genau. mehr. Ja, äh, habe ich kürzlich das hab das gelesen, das Mann, ja. Mann, Mann. Äh, jeder das soll so sein, wie ich. er wirklich ist und nicht versuchen, anderen. Ja, viele junge Menschen versuchen halt irgendwelchen ähm, Influencern zu folgen, aber in, to influence jemand, das heißt jemanden beeinflussen, aber wenn ich mich beeinflussen mache, äh, lasse, bedeutet das, ich gebe die Macht an diese Menschen ab und das will ich nicht. Ich möchte ich selbst sein. Ja. Und das, Aber trotzdem ist, ist... es ist ja auch doch so, dass man in gewisser Form auch Vorbilder sucht und ja. auch Vorbilder braucht. Also Menschen, nach denen man sich orientieren kann, von denen man sich Eigenschaften anschauen kann und so. Und diese Influencer haben meiner Meinung nach schon ein bisschen diese, diese Vorbildfunktion übernommen, also so gekapert. Dass viele jetzt nicht mehr denken, okay, ich mein Vorbild ist jetzt. Fällt wow, man natürlich kein Beispiel ein. Tausend andere äh, gute Beispiele und nicht der Influencer, der sein neues Make-up vorstellt oder der in irgendeinem Supermarkt irgendwas einkauft oder was was eben da sonst noch so, so läuft. Also das Leben sozusagen teilt und andere daran teilhaben lässt sozusagen. Und die möchten dann natürlich sein, auch oh, wie der und so viel Geld haben. und Ja, ja klar. Natürlich ja, ist es gut, wenn die denen erfolgen. Aber was mir wichtig ist, dass sie nie vergessen, dass sie selbst auch ein eigenes Leben haben und selbst bestimmen, auch selbst bestimmen sollten. Ja. Weil ich bewerbe zurzeit mein Coaching und sage im Prinzip, viele sind, die haben das Steuer ihres Lebens nicht in der Hand. Und was ich persönlich immer am schwierigsten fand, oder was für mich kaum zu akzeptieren war, wenn ich gemerkt habe, ich selbst kann nichts beeinflussen. Also das, das ist für mich eine, eine Vorstellung, die ich einfach nicht akzeptieren kann, sondern ich möchte selber entscheiden und beeinflussen können. Viele können es nicht, aber sie haben immer noch die Möglichkeit, sich auf den Weg zu machen, dass sie in diese Richtung kommen. Ja. Okay. Und wichtig ja. ist, das, dass wir uns die jungen Menschen auch dabei unterstützen, dass sie eben solche Influencer auch mal durch eine kritische Brille angucken. Und wirklich auch überlegen, nicht belehrend und sagen, nee, das taugt nichts, sondern einfach sagen, okay, dass man auch darüber spricht. Und wenn Eltern mit ihren Kindern darüber sprechen, dann ist das auch kein Problem. Weil die können viel mehr, die Kinder und die Jugendlichen, als wir ihnen oft zutrauen. Ja, wenn halt oft sehr, sehr lange geschützt. vermeintlich. Hm. Ja, jetzt haben wir, also Jetzt sagst du, im jungen Alter, also ich sage jetzt Jugendliche, ab, sagt man ja, Lebensjahr. Na gut, im Prinzip, also wenn man sich jetzt... Es, es gibt Menschen, die, die, die wussten schon mit drei Jahren, was sie werden wollen und sind heute erfolgreich. Die ja, gibt's das, immer. das meine ich ja jetzt nicht. Das, das, das meine ich ja jetzt. Es sind ja wahrscheinlich Ausnahmesituationen. das sind Ausnahmen. Aber also, normalerweise würde ich mal sagen, so ja um die Pubertät herum oder spätestens dann, wenn die durch ist. Ja. Das ist ja wenn ich die Lurche. Ja, wobei man kann auch Glück haben. Also mit meinen beiden Kindern, ich behaupte mal, wir hatten, was Pubertät angeht, vom Verhalten her so gut wie keine Probleme. Also die waren relativ vernünftig. Natürlich, man hat als Jugendlicher natürlich auch mal den Anspruch, irgendwo gegen etwas anzugehen. Das ist ja klar. Muss ja auch sein. Muss, das muss sein, die müssen sich selber erleben, die müssen auch sich spüren und müssen auch merken, dass sie selber etwas tun können. Ja. Und dann geht es eben darum, ich glaube ich, spätestens dann, wenn sie überlegen, was will ich im Leben erreichen, welchen Beruf möchte ich ergreifen? Muss ich studieren? Was möchte ich machen? In welche Richtung will ich gehen? Dann sollten sie sich hinsetzen oder ist es sinnvoll zu überlegen, was mache ich denn? Also wir haben den okay. Fehler damals auch gemacht. Wir haben auf unsere Tochter zu wenig gehört und die hat sich von außen beeinflussen machen erlassen und hat einfach etwas begonnen, was eigentlich nicht ihres war. Sie war zwar gut da drin, aber letztendlich ein Jahr später hat sie dann gemerkt, nee, eigentlich möchte ich Sozialpädagogin werden. Und jetzt ist sie seit vielen Jahrzehnten glücklich damit. Und da muss man sich wirklich überlegen, in welche Richtung möchte ich gehen. Und was natürlich auch klar ist, es kann passieren, dass wir die Richtung auch mal ändern. Ja, das hat dann was mit der Entwicklung zu tun. Das hat mit der Entwicklung zu tun, ja. Oder mit äußeren äh, Einflüssen, dass es eben nicht mehr möglich ist aus irgendwelchen Gründen. Dass es genau. Es gibt ja welche, dass es nicht mehr geht oder dass es eben... Ja, genau. Also viele aus, aus Krankheitsgründen... Und. Oder was auch immer. Wenn jemand krank wird, geht es einfach nicht mehr. Okay. Ja, super, okay. Ähm, jetzt ist die Zielsetzung natürlich nicht, äh, sollte man ja auch nicht so unbedingt auf die leichte Schulter nehmen. Das, ich habe das immer mal auch von der Frau äh, Bettenbiel mir, mir dann auch äh, öfter schon angeschaut. Die hat ja sensationell schöne, schöne Vorträge. Ich konnte leider nicht persönlich erleben, das, das finde ich wirklich schade. Aber die ähm, Vera F. Birkenbiel, da gibt es sehr, sehr viele Videos zu diesen zu diesen Themen auf, auf, auf YouTube, die sagte auch, dass die Formulierung des Ziels eine ganz wichtige Ausgangssituation ist. Denn sie hat das mit dem Beispiel, mit dem Abnehmen äh, gebracht. Mhm. Wenn ich sage, ich will abnehmen, dann ist das nicht konkret. Äh, ich, das heißt, mein inneres Gefühl sagt mir, mein Unterbewusstsein sagt, ich will abnehmen, abnehmen, abnehmen, abnehmen, abnehmen, bis ich eigentlich gar nicht mehr da bin. Wenn die Zielformulierung jetzt perfekt sein soll, wie sieht sie aus deiner Sicht aus? Na gut, da gibt es ja die, diese Hilfsbrücke smart oder smarter. Ich kann das mal kurz zeigen. Ah. Den Bildschirm freigeben. Ja. Okay. Ja. So, probier mal. Ja, jetzt geht's. Ah ja. Also hier unten siehst du dann letztendlich die, dieses Smarter. Früher hat man immer nur das Smart gelernt. Die letzten beiden kamen erst später hinzu. Das eine, erstmal, dass es spezifisch ist. Das heißt, es muss zu deinem Thema, zu deinem Leben passen. Dann das M, und das ist ganz wichtig, messbar. Also, wenn du abnehmen möchtest, ich möchte, was ich, 10 Kilo abnehmen bis, äh, zu, bis Ostern. Also, ein Termin, es muss terminierbar sein. Dann, es muss auch ausführbar sein. Das heißt, es muss auch, ja, du musst es du musst eine Chance haben, das zu können. Also ein Beispiel ist, wenn ich von jemand verlange, du musst am Ende des Jahres 2,10 Meter hochspringen können. Das kann keiner. Wenn ich dem aber sage, du solltest 1,30 Meter schaffen, das kriegt er wahrscheinlich hin. Das heißt, hier gilt auch, das muss man hinbekommen können. Dann sollte es relevant sein. Das heißt, es muss sich wirklich auch betreffen und es muss dich, ja, Neudeutsch sagt mal anfixen. Das heißt, du sagst, okay, das will ich wirklich erreichen. Du musst einen gewissen Arzt dafür brennen und natürlich muss es terminierbar sein. Die, die beiden Neuen, die eben dazugekommen sind, ist, dass es auch ethisch korrekt sein sollte. Also wenn man ein Ziel erreichen möchte, zu Kosten anderer, das halte ich immer für kritisch. Ja. Und das R für Recorded, also praktisch, dass man es auch auf, aufnehmen soll oder dass es dokumentierbar ist. Und deswegen ist für mich bei, bei Zielen ist immer ganz wichtig, dass man die schriftlich formuliert. Dass man das aufschreibt. In welcher Form auch immer. Das muss keine Liste sein. Ich selbst arbeite viel mit Mindmaps. Ja, ja das wieder zumachen. Also ich arbeite viel mit Mindmaps. Ich zeichne das auf. Aber wichtig ist, dass es formuliert, dass es niedergeschrieben wird. Jetzt hast du eben gesagt Recorded. Das heißt sozusagen, jetzt bleiben wir einfach mal bei diesem Abnehmen-Thema. Ja, das ist vielleicht ganz leicht, wie man es äh, recorden kann. Heißt, ja, das ist, wer ist, da ist. Ein Kilo, fertig. Natürlich ja. Unterstützung mit ja, Möglichkeiten, um überhaupt das Gewicht zu reduzieren. Nichts essen ist ja auch nicht gerade wirklich gesund. Nee. Das, heißt, <lacht> das heißt, das sind eben andere Dinge, die dann das Ziel unterstützen, das ja, ein, ganz, ganz, einfach, der ein ganz einfaches Mittel dafür ist, ähm, das habe ich in der Industrie gelernt, im Prinzip, du malst dann, ja, du nimmst DIN A4 Blatt ja. und schreibst das auf und malst das praktisch auf und malst dann, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ja, kann man hier eine Kurve. Du sagst hier, ich bin bei, was weiß ich, 90 Kilo und dann hast du eine, hier sagst du, es ist Ostern. Also, wo du sein willst, und dann gehst du her und schreibst und sagst hier jetzt, was weiß ich, wir haben Ende März, wo bist du? Bist du drüber oder bist du drunter? Ich war jetzt ganz kurz irritiert. Ich kenne, ich mache ja auch Kurven, aber bei mir gehen die immer nach oben. Jetzt muss ich jetzt ja Ja gut, gut, das Gewicht passen. Also, ich habe ja. es gerade auch immer ja, genau. sag mal, und äh, was man in, in Verbesserungsprozessen in Firmen eben macht, ist, da habe ich sehr oft das in der Flipchart gemacht und jeden Tag war einer aus dieser Gruppe, die für ein Ziel praktisch verantwortlich waren, hat diesen, den Punkt gesetzt. Das heißt, die haben das selber gemalt und dadurch wird dir bewusst, bin ich oben drüber oder bin ich drunter. Und wenn du dann merkst, okay, ich nehme jetzt, was weiß ich, in, in einer Woche habe ich fast gar nichts gegessen und bin fünf Kilo nach unten, das ist ja eigentlich Nonsens, dann sagt man, okay, das sollte ich jetzt nicht machen, sondern dass man einen Weg geht, der eben der Gesundheit auch zuträglich ist. Hat dann natürlich auch wieder mit einem ganz besonderen Thema zu tun. Dann grüße ich schon mal die Maria von dieser Seite und zwar mit der Disziplin. Ja. Weil kein Ziel ist, äh, jedes Ziel kann schön formuliert sein. Die Disziplin muss ja auch noch da sein. Und wenn jemand an der Seite ist, der dann einen unterstützt, ist das immer wichtig. Das ist der Genau, das ist der große Vorteil des Coachings. Ja. Weil als Coach bin ich letztendlich der, der den anderen oder meinem Coachee notfalls in den Hintern tritt. Und was wir auch wissen, wenn wir äh, solche Prozesse verinnerlichen wollen, yes. dann müssen wir es 30 Tage hintereinander machen. Ohne Pause, also 30 Tage. Beankert hat. Also ich habe äh, vor einigen Jahren begonnen, ich habe so Morgenroutinen entwickelt. Das heißt, ich mache morgens Sport, entweder laufe ich oder mache Gymnastik. Das habe ich dann ganz konsequent und ich habe angefangen, glaube ich, im Februar. Und da war es kalt draußen. 30 Tage jeden Morgen bin ich eine halbe Stunde gelaufen. Aber nach 30 Tagen ist es letztendlich dann geht's automatisch. Und als Coach da, wenn du so einen hast, der hilft dir, oder wenn du Sport gerade bei sportlichen Zielen oder auch beim Abnehmen Sucht ihr einen Partner eine Partnerin und ihr helft euch gegenseitig, weil wir haben nicht immer Lust. Und da nicht jeder hat die Disziplin, aber die kann man entwickeln. Und wenn wir es 30 Mal gemacht haben und herausgefunden hat, dass die NASA, die haben solche Untersuchungen gemacht und haben festgestellt, wenn wir Dinge 30 Mal nacheinander machen, dann gehen sie in uns über hm. und dann wird das automatisiert. Keinen Tag Pause machen, weil dann kannst du wieder von vorne anfangen. Vorne anfangen das ist es. Ja. Du hast ja auch in dem, in dem äh, Einführungsvideo, ich habe jetzt nochmal zurück auf was ähm, gesagt, also an der äh, äh, Bekanntmachung dass wir uns heute unterhalten von dem Neunstufen-Masterplan gesprochen. Ich sehe den schon bei dir hinten an deiner Pinnwand. Ja, ja. Was hat es damit auf sich? Was ist dein Neunstufen-Masterplan? Also ich kann den hier mal. Ganz kurz mache ich nochmal meinen Bildschirm frei, zeige Ihnen, was das ist. Geht's noch? Ja, super. Mhm. So, das sind, die, das sind praktisch diese neuen Stufen. Ich beginne im Coaching immer mit der Ist-Situation. Wo steht ein Mensch? Aber da geht es nicht nur ums Rationale, sondern da geht es auch darum, wie fühlt sich das an? Oder wenn jemand Stress im Beruf hat und viele meiner Coaches kommen aus dem beruflichen Umfeld. Aber das ist egal, wenn es mit im Beruf schlecht geht geht es mir auch im Privatletten schlecht und umgekehrt. Das, wir sind, man muss das immer ganzheitlich betrachten. Und im nächsten Schritt geht es um die Ziele. Da versuchen wir die Ziele zu, zu definieren, eben nach diesem Schema smarter. Dann geht es um die Werte. Weil meine Überzeugung ist, ich muss die Werte, die ich in mir trage, und die sollte ich mir irgendwann bewusst machen. Und beim Coaching machen wir die bewusst. Das heißt, wir arbeiten heraus, was wirklich der wichtigste Wert für dich ist. Für mich ist de, der wichtigste Wert die Wertschätzung. Das habe ich festgestellt. Die Anerkennung, und die Anerkennung. was meinst du damit? Ja, die Wertschätzung, dass man selber als Mensch anerkannt wird. Dass man, wenn man in der Firma ist, dass eben die Chefs und auch die Mitarbeiter, dass die einen akzeptieren. Also, wenn jemand Chef ist, nur weil er... Ich war mal bei der Bundeswehr, weil er mehr Sterne da oben drauf hat. Ja, ja, es gibt ja das Leute, die werden in diese Position gehoben und äh, genau. der ist einfach guter, zu viele Stufen übersprungen. Ja, der ist dann wahrscheinlich kein guter Chef. Ja. Sondern wichtig ist, dass man, dass man akzeptiert wird. Und das, und das kann man ja auch herausfinden. Und wichtig ist, dass man wirklich ehrlich, offen auf Menschen zugeht. Und das möchte man natürlich auch gespiegelt haben. Ja, und dann der, der, die Stufe 4 ist um die Stärken. Da geht es halt darum, dass man die eigenen Stärken herausarbeitet, die des Gegenübers. Und hier geht es auch wieder darum, dass, man, dass wir wirklich in die Tiefe gehen und schauen, ist es das, was du dir wünscht oder das, was du willst, was in dir drin ist. Also nicht das, wenn von außen wird dir gesagt, du musst das machen und du musst das machen. Wer das nimmt, das ist wieder jemand, der die Verantwortung abgibt der sie nicht selber nimmt. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir herausarbeiten. Es sind wirklich die eigenen Stärken. Und da ich viel im beruflichen Umfeld unterwegs bin, ist die nächste Stufe, da gucke ich dann, was könnte denn mein Wunsch Arbeitgeber sein? Weil zu mir kommen oft Menschen und am, Ergebnis, am Ende kommt raus, sie suchen sich einen neuen Job, machen sich selbstständig oder einen neuen Arbeitgeber. Und da können die gucken, okay, was passt denn? Wo würde ich mich wohlfühlen? Und dann, wenn Sie wissen, da würde ich mich wohlfühlen, dann im Prinzip haben Sie die Stufe 6 schon angefangen zu überlegen, welches Problem hat denn dieses Unternehmen? Wo ja. kann ich dem wirklich helfen und bringe dieses Unternehmen weiter? Ja, und so erarbeitest du letztendlich dein Alleinstellungsmerkmal. Wo bist du besonders? Was kannst du besonders gut? Wobei es geht nicht nur ums Können, sondern was würdest du auch gerne können? Also wenn jemand sagt, ich will unbedingt noch Spanisch lernen. Natürlich sollte man den unterstützen. Und es kann sein, beim neuen Arbeitgeber passt das. Oder bei einem neuen Kunden, den er hat, da könnte das passen. Und wenn man das eben lernt, Schritt für Schritt, dann unterstützt es einen selbst in der eigenen Entwicklung. Und wenn man diesen Schritt weitergeht, dann wird man irgendwann zum Experten und wird als solcher auch anerkannt. Und diese Anerkennung als Experte ist auch wieder das Thema Wertschätzung. Das heißt, es geht immer wieder hin und, hin und her. Ja. Und während der ganzen, während des Coaching-Prozesses, nach jedem Coaching, bekommt mein Coachy von mir auch Aufgaben mit, die wir besprechen und die bis zum nächsten Mal abarbeiten soll. Auch hier üben wir bereits Zielsetzung und Umsetzung eben ein. Und der letzte Schritt ist die Umsetzung, dass wir dann eben den Plan auch umsetzen zum Leben erwecken. Das USP kam für mich jetzt noch nicht so ganz raus. Bitte? USP, der Punkt 7. Der so ein, dein Punkt 7 ist... Mach doch nochmal auf. Was, was, was bietest? Im Prinzip als Ergebnis von dem USP ist sehr oft die sogenannte Elevator Speech. Das heißt, du erzählst in zwei bis drei Minuten maximal, was dich ausmacht, wo du besonders bist und warum zum Beispiel, wenn du dich bewirbst, ein Unternehmen dich einstellen sollte. Das innerhalb von zwei, drei Minuten. Das ist, Wort kommt ja aus, dem, aus den USA. Da war wohl ein sehr erfolgreicher Geschäftsführer, der einen gewissen Weg mit dem Fahrstuhl ganz nach oben in seinem Büro hatte. Und am Morgen standen dann immer gewisse ja, Angestellte, Mitarbeiter von ihm, Führungsleute oder wer auch immer, in der Reihe. Und er hat sich dann gesagt, ähm, was ist dein, dein äh, Elevator? Oder was ist dein... Grund, was kannst du mir erzählen? Hat sich ja. kurz angehört und hat dann eben äh, auch Zeit gehabt, mit ihm diesen, diesen Weg des genau. fahren, sage ich mal, mit ihm darüber zu sprechen. Mit dem richtig, Podcast. ich glaube, das war der Steve Jobs, bin mir aber nicht ganz sicher. Der teilweise, der, der war ja nicht ganz das war, ungefürchtet. Ah, das liefere ich nach, weil das ist eine richtig coole Geschichte. Ja, und so soll der Elevator-Speech, es gibt ja Seminare, wo man das wirklich auch einübt, aber das ist sicherlich gut, weil... Du wirst darüber im Klaren, was sind meine Werte, was sind meine Stärken, wofür stehe ich, wofür brenne ich. Mir ist immer, also ich behaupte, wenn jemand für etwas brennt, dann kannst du den Erfolg letztendlich kaum mehr vermeiden. Weil das, was uns Spaß macht, da sind wir gut drin. Und nur wer brennt, kann andere auch entzünden. Richtig. Rachen oder wenn man so Genau, das. ja. Zwar nicht ganz so, aber ja. <lacht> ja. Schön, ja. Ja, das ich du siehst. Klar, dass wir uns überhaupt null abgesprochen haben, wie dieses Gespräch äh, abläuft, das ist schon, wir ergänzen uns in vielen Sachen. Wenn ich was sage, ja, ja. ist es auf einmal ein Bild. Ja, okay. wie du ja hinter mir siehst, auch teilweise ich visualisiere. Ja. Hier, der, der freut sich dann. Ich finde es toll, mit Bildern zu arbeiten. Und dann hilft er ab. Zu arbeiten. Ja. Ist halt meine ja, Form, wie ich Sachen lerne oder. Mir da bist du nicht ganz allein. 75% aller Menschen nehmen am meisten visuell auf. Es gibt ganz wenige, die zum Beispiel über Audio. Also ich Audio ist bei mir ist auch sehr stark. Ja, wobei Audio. ich habe eine Kollegin, da ist es ganz seltsam, wenn die Töne hört, hört die, die hört die in Farben, da entstehen Farben bei ihr. Und aufgrund des Tones, also auch da kriegt die praktisch mit, welche Emotion gerade in einem Menschen ist. Also wenn jemand schlecht drauf ist, dann kriegt die dunkle Farben. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay. Aber ich nehme visuell auf. Ja, vielleicht hat das was mit der Aura ja. zu tun. du es auch nie mit der? Ja. Aura? Nein, nicht mit der Aura. Ja. Weißt du, das? Ist? Ja Nein, ja. Das die, eh die Aura? Mal. Ich bin Ingenieur und eigentlich hatte ich gedacht, ja Aura, das kann eigentlich gar nicht sein, aber das ist falsch. Es gibt eine Aura. Die haben wir alle. Ja. Es gibt ja Menschen, wenn die in den Raum reinkommen, dann wird das ruhig. Und jeder guckt auf ihn. Warum ist das so? Keine Ahnung. Aber es ist so. Ja. Du hast ja auch diverse E-Books. Genau. Und, äh, wenn dir das nicht ausmacht, will ich den äh, die Möglichkeit geben, jetzt den Zuschauern äh, mir eine Nachricht zu senden und ähm, ich gebe dir dann äh, die ja, interessierten Genau. Weil weiter, dass du. Dass du das äh, können wir gerne machen. Also, ich habe ich hab E-Books. Ja, klar. Ich habe E-Books zum Thema Coaching, dann zur praktisch Thema Führung. Ich habe auch ein E-Book gemacht über Kreativität. Das heißt, da beschreibe ich sechs oder sieben Methoden, wie man die Kreativität unterstützt. Also, viele von uns kennen ja das Brainstorming. Das Brainstorming macht den Menschen, die relativ ruhig sind in der Gruppe, Schwierigkeiten. Weil die wollen nicht so aus sich rausgehen. Wenn du das aber abänderst und sagst, wir machen ein Brainwriting, das heißt, jeder schreibt einen Begriff oder was ihm einfällt, auf eine Karte und die geht praktisch zu allen anderen durch. Wenn es da also sieben Leute ja, im Raum sitzen... Dass diese dann auch ergänzt wird, durch die genau Ideen das, haben, Genau. Mhm. Dann, okay. Der muss nichts sagen, aber dann am Ende hast du praktisch, wenn jeder sieben eine Idee aufschreibt, hast du nachher 49. Ja. Und damit schaffst du es eben auch, dass die Leute, die nichts gesagt haben, dass die eben dort integriert werden. Wobei, da gibt es nur mehrere Methoden. Also wenn ich mit Gruppen arbeite, dann sorge ich immer dafür, dass zu Beginn jeder, wirklich jeder etwas sagt. Und Da gibt es Methoden dazu und das führt dann dazu, dass die Menschen einfach offener werden. sind wir noch in der Zielsetzung drin. Wir sind schon ganz schön woanders gelandet. Also das Ziel an sich ist ja, wir, wir, wir schießen ja über das Ziel hinaus gerade. Ja, was was bei, bei Zielsetzung, was mir da eben noch wichtig ist, ist, was äh, weiß gar nicht, hab ich? habe jetzt hier eins rumliegen? Also ein Beispiel auch, wo ich gemalt habe, kann ich euch mal zeigen, ist praktisch das hier. Da mache ich dann mit den Kunden zusammen so eine Art Landkarte, wo sie hinwollen. Ah, ja, okay. Und die male ich mit praktisch speziell für den einen. Da, da gibt es Begriffe oder ja, und dann kann man da so eine Karte machen. Was aber immer sinnvoller ist, ist ein Tagebuch zu schreiben. Das heißt, ein Tagebuch zu erstellen, wo wir jeden, wo wir einfach uns auch Rituale wieder einüben. Ich mache das zum Beispiel abends. Ich setze mich abends so eine halbe Stunde hin und überlege mir heute, was war heute gut. Was habe ich heute gelernt? Wen habe ich kennengelernt? Was kann ich eventuell besser machen? Und was will ich morgen machen? Und wenn du das jeden Abend machst, zum einen stellst du fest, Mensch, ich habe ja heute Dinge geschafft. Ich kann ja was. Und gerade Leute, die oft an sich selber zweifeln, wenn die beginnen, wirklich aufzuschreiben, was sie wirklich erreicht haben, dann kommt so viel raus. Und dazu hilft ein Tagebuch. Und wenn wir das einüben, dann lernen wir eben auch uns jeden Abend schon mal gedanklich drauf vorzubereiten, was will ich was denn am nächsten so? Tag machen. In der Tat tue ich das. Gut. Noch nicht ähm, sonderlich lange. Ich hatte es früher schon mal angefangen, aber es ist total in Vergessenheit geraten. Mhm. Seit 2023 ist es ein Erfolgstagebuch, so habe ich es erst mal genannt. Da stehen aber auch Sachen drin, die... ja. Ja, so wie du sagst, eben die eben passiert sind, die eben gut waren. Ja, Also jetzt, ich muss immer mal dazu sagen, ähm, Zielsetzung und Erfolg hat nicht immer unbedingt was mit dem Beruf zu tun. Also das will ich das immer ist noch wichtig. mal unterstreichen bei der das ganzen ist Sache. Nicht, das dass, wichtig, dass hier ja, ja. immer dieses dieses Unterschwellige, ach, die reden ja nur über Zielsetzung und Beruf und wie werde ich größer, mhm. schneller, weiter und, und den ganzen Krempel. Nee, darum geht's ja gar nicht. Also da geht, darum geht es auch, Sicher. Ja. Ja, also, also ich, für ja. mich gibt es acht Felder und äh, viele Felder davon sind, sind nicht beruflich. Ja. Aber was also, ich immer sage, das wirkt alles zusammen. Aber wir fühlen uns wirklich nur dann auch gut, wenn auch das Berufliche stimmt, wenn das für einen selber stimmt. Und deswegen, ich poste ab und zu solche Impulse jeden Tag auf, auf Instagram und TikTok teilweise und sage einfach, kümmere dich auch um dich, lobe dich, wenn du was erreicht hast feiere das. Das Feiern muss ja keine große Fete sein, sondern ja. gönnt auch etwas, gönnt dir etwas. Genau. Dass sich das positiv verankert, weil wir brauchen ein positives Gesicht oder Vorstellung von unserer Zukunft. Und das, da hilft uns so ein Tagebuch unheimlich weiter. Mhm. Also wenn jemand Interesse hat, ich habe vor fünf Jahren mal, oder schon fast zehn Jahre her so eins gemacht, das ist DIN A5, da kannst du jeden Tag praktisch reinschreiben, was will ich heute erreichen, was will ich machen. Und dann am Tag drauf, habe ich das geschafft? Was habe ich gelernt? Und auch gibt es immer wieder, frage ich ab, wie fühlst du dich denn? Auch Zwarf. als Mensch. Ich hatte das kürzlich schon äh, mal angesprochen. Es liegt auch hier. Und zwar hatte ich mir kürzlich ein, Erfolgstage, äh, ein Erfolgsjournal äh, gekauft, das ja. auch so ein Begleiter dazu ist, Jetzt ja. nicht nur Ziele äh, zu erreichen, sondern was sich auch sehr viel mit der Persönlichkeit und mit dem Mindset äh, beschäftigt. Richtig. Und das ist ja in, in, am Anfang, dachte ich mir, ja, Gott, im Büchlein schlägst du auf, sch, trägst deine Ziele ein, Entschuldigung, legst deine Ziele ein und auch ab und zu, wo du stehst, also nicht ab und zu und auch wo du stehst das ist ein wichtiges Arbeitsbuch. Also wenn wenn ich das, als ich das angefangen hatte, hätte ich gemerkt, wie viel Arbeit das doch eigentlich sein kann. Also bevor es in mir übergegangen ist, erstmal diese ganze Thematik äh, durchzulesen, worauf muss ich achten oder soll ich achten, ähm, worauf will ich achten, zu den Seiten kommen, ah, okay, hier ist der Workbook-Teil, aber also jetzt geht's los. <lacht> Und da geht es auch um Werte, Maxime. Ähm, die Erfolge, äh, Gewohnheitstracker herauszufinden, was sind denn überhaupt meine Gewohnheiten, dass ich mir das mal vor Augen führe. Ähm, ja, was Tage ist dein am Morgen beispielsweise? Ja. Oder, oder was auch immer. Ja. Dass du wirklich auch überlegst, was ist denn, was sind denn so, ja, so Grundsätze, die ich meine, im Leben zu haben. Was ist denn wirklich mein Mindset? Und sich wirklich Gedanken machen, warum warum reagiere ich in der jeweiligen Situation so und so? Und irgendwann stelle ich fest, ja, wenn das passiert, das löst so einen Trigger aus. Und wenn ich merke, den, diesen Trigger habe ich, dann kann ich auch dagegen vorgehen. Ja, und das ist natürlich auch ein großer Teil ist Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ganz entscheidend. Ohne Persönlichkeitsentwicklung, also nur rein berufliche finanzielle Ziele macht keinen Sinn. Ja, also, das muss ganzheitlich sein. Es geht um mich, es geht um mein Umfeld und letztendlich, wie ich mein Leben in der Summe gestalte. Ja, toll. Wir haben ja jetzt einige Themen angesprochen. Ich habe jetzt während des Gesprächs eine, eine Idee äh, bekommen. Da würde ich gerne gleich noch mit dir drüber reden, wenn wir die Aufzeichnung beendet haben das ist vielleicht gar nicht so, so verkehrt, weil wir beide ja gut online unterwegs sind. Mhm. Und es ja auch sehr verbreitet ist, dass auch sehr viele andere online unterwegs sind und auch viele deiner Kollegen ausschließlich online-Coach sind. Du bist ja nicht wirklich nur online-Coach, oder? Nee, nee. Also ich mache beides. Wobei ich habe mit, mit online-Coaching angefangen, als ich meine Coaching-Ausbildung fertig hatte, das war 2010. Da habe ich die erste praktisch online gecoacht. Es war einfach, die hat mal plötzlich ihr Bein gebrochen. Und dann war es schwierig, Termine auf die Reihe zu kriegen. Und so habe ich angefangen, online das zu machen. Aber wir beide hatten Erfahrung darin. Und natürlich muss man bei Online-Coaching auf ein paar Dinge achten, aber das funktioniert. Okay. Michael, fällt dir noch was Wichtiges ein? Was Also ich kann jedem nur empfehlen, jeder und jedem, dass ihr euch mit euren Zielen, mit dem, wo ihr hinwollt, dass ihr mit dem auseinandersetzt. Und beginnt euch wirklich bewusst zu werden, was ihr seid, wo ihr hinwillt wollt, warum ihr das machen wollt. Und äh, seid euch bewusst, was ihr alles könnt. Das ist für mich wichtig. Das muss man auch erstmal mal rausfinden, ja. Was ja. nicht. Oder es sind ja viele Dinge, die einem nicht so auffallen, aber die ja fast schon Alleinstellung manchmal bedeuten. Als, als Coach oder sag mal, auch als Führungskraft. Ich werde nie vergessen. Ich habe mehrmals Open Space gemacht in Unternehmen. Da waren dann 100 Leute in einem Raum. Und im Laufe der, der zwei Tage, der normalerweise, wo das, das so abläuft, stellt man plötzlich fest, da ist jemand. Einer weiß ich noch, der war im Lager, der war Lagerarbeiter. Aber der war so engagiert und hatte gute Ideen. Der ist später, ist der, hat er sich selbstständig gemacht im Umfeld von Lagerwesen. Aber da haben wir dann gemerkt, und wir haben dort immer wieder Menschen gefunden, die führen konnten. Die sind uns vorher nie aufgefallen. Mhm. Aber durch so als, als Coach, da, da sehen wir das. Und da können wir den Menschen dabei helfen. Weil es ist doch schade, wenn Menschen Potenziale haben, aber diese eigentlich nie nutzen. Und als Coach bin ich auch jemand, der Potenziale entdeckt, zusammen mit den Klienten, mit den Coaches. Und dann geht es allen besser. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich feststelle, ich konnte Menschen helfen, dass sie sich jetzt einfach wohler fühlen. Okay. Michael, dann danke ich dir. Ja, vielen Dank, Patrick. Dann für die vielen Informationen. Gerne. Und ich bin sicher, es hört sich immer schlechter, aber ne? Ich meine das wirklich so. Ich glaube, ja, das hat noch ein Nachspiel. <lacht> okay, bin ich mal ja, <lacht> Bin immer offen für alles. Bin immer neugierig. Und äh, ja. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich dich kennenlernen durfte. Ja. Ja, ich äh, wollte auch. Also auch de dein überhaupt die Idee in dem Umfeld, wo du aktiv bist, dein Hauptbusiness, dass du einfach deinen Klienten anbietest, letztendlich auch über ihre eigene Persönlichkeit nachzudecken und ihnen ja letztendlich auch Hilfestellung gibst, wirklich voranzukommen. Das finde ich wirklich eine sehr, sehr lobenswerte Idee und ein sehr guter Ansatz. Ich habe eine realistische Betrachtung. <lacht> <lacht> Keine holistische, aber <lacht> holistisch. Ähm, ja, ja, danke. Ja, das war auch eine Intention von mir, etwas mehr ähm, zu bieten. Ja. Okay, dann vielen Dank bis hierhin. Gerne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was rausziehen. Bitte denkt an die E-Books, schaut euch die Links an. Ich zeige jetzt nicht mit irgendeinem Finger in irgendeine Richtung, wo der Link sein kann. Es ist immer anders, liegt wie ich zeige. Schaut euch die Beschreibung von den Videos an, schreibt eine Nachricht wegen den E-Books von dem Michael und verfolgt meinen Kanal aufmerksam. Es wird was geben und das bespreche ich jetzt gleich mit dem Michael. Tschüss, macht's gut, bis bald. Ja, Vielen Dank, von mir auch, tschüss.